nie ich ich eine ganz herzliche Gratulation zu dem Lehrpreis von der Phil Hist für fürs letzte Frühlingssemester. Ähm, jetzt ist es ja so, dass das nicht euer ersten Lehrpreis ist, den ihr gewöhnt. Ich habe recherchiert und gesehen, dass sie Trägerin sind vom CS Award for Best Teaching im 2009. Ähm, also ein bekanntes Gefühl für sie oder doch überraschend. Merci, merci für die Einführung. das ist genauso überraschend, von dem her nicht äh, wahnsinnig, was nicht der Erste ist. Ähm, trotzdem deshalb überraschend, als ich in Covid-Semester ist gekommen. Also ich habe dort wirklich gedacht, jetzt haben wir da die spezielle Situation, wir arbeiten allem im Krisenmodus, ähm, die Lehre wird leiden unter dem, äh, darf auch leiden drunter, weil als allererstes geht es mal darum, dass wir einfach den Betrieb aufrecht erhalten und nachher dann gleich zu sehen, dass das, was ich gemacht habe, die Lösung, die ich gefunden habe, offenbar gleich gut angekommen das ist das ist mir sehr... Äh, hat mich sehr gefreut, hat mich gefreut, überrascht und gefreut. Ja. Was bedeutet euch der Lehrpreis? Für mich ist es einerseits eine Anerkennung und es äh, ist auch sehr wichtig für mich, dass es so sichtbar wird, was man auch leistet, halt neben publizieren, äh, in der Uni. Und äh, und Auf der anderen Seite brauche ich es tatsächlich als Qualitäts- ähm, Instrumente, äh, um meine Qualität zu steigern. Also ich habe zum Beispiel einen Kurs, den ich zweimal schon gemacht habe und dann wirklich geschaut habe, was wo hat hier gehappert hat. Und das war sehr schön für mich zu sehen, dass es dann tatsächlich bei der Evaluation wirklich die Werte aufgerutscht sind. Dass ich wirklich auch ganz konkret dran arbeiten konnte. Könnt ihr etwas darüber sagen, was, oder wie die Veranstaltungen aufgebaut sind, Was vielleicht speziell war, ist auch, ihr habt es erwähnt, vor dem Hintergrund von dem komischen. Speziellen anspruchsvollen Covid-Semester? Also, Analyzing Literature ist ein Einführungskurs, den wir das dritten Hoch gegeben haben. Und dort haben wir sehr stark umgestellt und gemeinsam Podcasts aufgenommen und so weiter. Also, da ist sicher ein Teil der Anerkennung, gehört auch meinen Kolleginnen. Und ähm, der andere Kurs war ähm, Dramatic Conventions. Gewesen. das ist ja auch noch etwas ein bisschen Spezielles bei mir, dass ich eben mittelalterliche und frühneuzeitliche englische Literatur. Unterrichten also nicht gerade ein Fach, wo jetzt, äh, die Studierenden auf den ersten Blick denken: Hurra, das ist etwas wunderbar Aufregendes. Ähm, und was ich dort hier gemacht habe, ist, dass wir viel mit äh, wir haben, ach, ja das muss ich auch noch sagen, genau, wir haben, eigentlich immer nach England fahren. Geplant äh, war dass wir nach London gehen zusammen in Globe und wir haben die Plays gelesen, zusammen, wo der im Globe gespielt wurden, im Frühling. Und äh, das ist dann auch nicht stand gekommen, auch wiederum wegen Covid. Und das haben wir dann ersetzt mit Videos und haben gemeinsam äh, vergangene Produktionen angeschaut. Und die Studierenden in diesem Kurs war eigentlich jeder so ein kleiner Spezialist für ein Thema. Und hat sich dann in jedem, in jedem Theaterstück diesem Thema wieder zugewendet und das wieder verfolgt. Und dann haben wir dann gegenseitig die. Äh, Resultat vorgestellt. Also mir ist das auch sehr wichtig natürlich, dass wirklich das Lernen und Lehren ein kollaborativer Prozess ist. Das heißt, ähm, ich lerne auch von Ihnen äh, sehr viel und sehr aufregende Sachen. Das merken Sie natürlich auch, äh, dass Ihre Ideen und Ihre, ihre Vorschläge äh, dass es dort nicht nur darum geht, dass sie Sachen abfragen auf ein bestimmtes Ziel hin, das ich hören möchte, sondern dass es mich wirklich wundernimmt, mit was kommen Sie daher. Ihr sind offenbar motiviert dafür auch, sich für die Lehre. Warum ist das so oder was ist eure Motivation für das? Also ganz erstmal Begeisterung für mein Fach. Ich habe ein riesen Privileg. Ich habe 1000 Jahre englische Kultur von rund 800 bis 1700. Das also eine riesige Zeitspanne, die ich abdecke. Kulturell ein riesiges Reichtum, den ich, den ich abdecken kann. ich abdecke. Ich habe auch selber immer wieder neue Sachen entdecken dabei. Also ich tu auch immer wieder mir selber eigentlich Herausforderungen dass ich neue Texte in einen Kurs nehme, wo ich noch nie unterrichtet habe. Und, ähm, und ich liebe mein Fach und ich glaube, das ist mal die größte Motivation. Und was mir auch viel Freude macht, ist äh, wiederum das Lernen von den Studierenden oder also sie als, als Persönlichkeit Persönlichkeiten äh, zu erleben, zu wo dass es, wo dass es bei ihnen ähm, Motivation und Freude auslöst, aber auch sehen, wo das es klemmt und gemeinsam an dem arbeiten. Und ähm, gerade, gerade bei meinem Fach, oder, äh, Medieval and Early Modern, ähm, immer wieder die Frage stellen, was machen wir hier eigentlich? Was, was bringt es uns unserer Gesellschaft, wenn wir hier zwei Stunden lang zusammen ein Sonett-Ausnahme äh, nehmen? Und, äh, und das, denke ich, ist sehr wichtige Diskussion überhaupt für die Geisteswissenschaften äh, mit den Studierenden zu führen. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, ähm was würdet ihr euch wünschen, um ihr Lehre noch können, besser zu werden? Mehr Zeit. Mehr Zeit. Ich werde mehr Zeit haben. Also es, ist, es, ist immer, es ist immer eine Sache mit, mit Administration, die man auch versucht natürlich gut zu machen, und mit Forschung, die wo man, wo man versucht, gut zu machen. Und ich habe einfach immer wieder das Gefühl, dass sie gegen ein riesiges Package, das wir da alle äh, Lehrenden an äh, der Uni ähm, hey, auch die Lernenden auch, davon, ähm, wo man einfach sehr, sehr viel macht und sehr wenig Zeit hat, eigentlich für die einzelnen Sachen. Ich darf vielleicht noch kurz das erwähnen: unsere, unsere Better Science Initiative, die ähm, sehr stark auch darauf ausgeht, wir sollten sollte uns eigentlich einfach mehr Zeit nehmen, um die Qualität von allen diesen Sachen, die wir machen, äh, zu verbessern. Etwas, was ich auch versuche, meinen Studierenden zu zeigen, ist, dass ich eben nicht nur eine äh, Lehrerin bin sondern auch eine Person mit einem privaten Leben, dass man drei Kinder haben und eine Uni sein, ähm, dass man sich kann für politische Themen einsetzen, Kommissionsarbeit machen und so weiter. Und ich stelle mir eigentlich bei den Studierenden am Anfangssemester immer so vor und hoffe wirklich, dass sie dort auch so ein eine, eine Vorbildfunktion einnehmen, kann. nicht nur die Lehrpersonen zu sehen, als mehr ganzheitliche Personen, sondern sich selber und zu zeigen als, als ganzheitliche Personen, wo sie haben, ja. Das vergisst man auch bei der Lehre, dass, dass die äh, Studierenden auch ihre eigenen Geschichten mit sich tragen und ihre eigenen Probleme und sorgen noch haben, neben einem Sonett zum Beispiel. Und, ähm, und, und dort einfach das auch ein der ganzheitliche Blick, das ist etwas, was mir auch noch sehr wichtig ist. Und ich bin froh, dass ich das noch erwähnen durfte. Wir sind alles Menschen und nicht nur in unseren Funktionen tätig. Ja. Ja. Merci vielmals für das spannende Gespräch. Merci euch.